Brasilienfinale Brasilien-Finale war ähm, Oliver Newell, ein Pfostenschuss, hätte auch mal ja. reingehen können. Champions-League-Finale Real Madrid, die da auch mit großen Namen gespielt haben. Mit Figo, mit Zidane. Ähm, Garcia hat sein erstes Spiel gemacht, Weltklasse gehalten. Ähm, mhm. Ich habe das Fortune gehabt, was man in so ein Spiel braucht. Das, Spiel, das Spieltagsglück hat uns da ein bisschen Spielen da auch gefehlt. Ja. Was natürlich trotz alledem war, aber trotzdem ja,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 ich glaube, wäre ich Zuschauer gewesen, hätte ich auch geklatscht. Aber wir lagen dann leider 1-0 zurück. Oder ne, es war 2-1. 2-1 war das.